Drehen Sie den Schlüssel am mittleren Beobachtungspult auf die Position auf. Nach einigen Sekunden beginnt sich die elektronische Verriegelung am Wandstück 1 automatisch zu öffnen. Drehen Sie das Wandstück 1 mit etwas Krafteinsatz aus der Position, in dem es sich jetzt befindet, um die Ecke. Schieben Sie es in die Ruheposition an der Längswand. Verfahren Sie ebenso mit den übrigen Teilstücken. Ein elektronisches Surren zeigt hier das Öffnen der elektronischen Verriegelung an. Die Aufhängung rastet spürbar ein, wenn sich die Teilstücken drehen lassen. Dies geschieht etwa, wenn Sie noch eine Handbreit von der Längswand entfernt sind. Achten Sie darauf, mit den Teilstücken nicht die Tür oder den Feuerlöscher zu blockieren.